In diesem Multimedia-Tutorial erfahren Sie, wie Sie Aktivitäten oder Arbeitsmaterialien definieren können, die den Studierenden erst nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zur Verfügung stehen. Im vorliegenden Szenario sollen Studierende zunächst einen Einstufungstest absolvieren. Nur Studierende, die mindestens 50 Prozent der Punkte dieses Tests erreicht haben, dürfen am weiteren Verlauf des Kurses teilnehmen und die Aktivität Projektabgabe sehen bzw. bearbeiten. Weiter sollen besonders erfolgreiche Studierende, die sowohl beim Einstufungstest als auch bei der Projektabgabe mehr als 95% der Punkte erhalten haben, ein Exzellenzzertifikat bekommen. In den nachfolgenden Schritten wird Ihnen nun gezeigt, wie Sie die soeben genannten Voraussetzungen abbilden können. Als erstes müssen Sie hierfür die Bearbeitung des Kurses einschalten. Klicken Sie hierfür auf Bearbeiten, Einschalten. Klicken Sie neben der Projektabgabe auf Bearbeiten und anschließend auf Einstellungen. Jede Aktivität bzw. jedes Arbeitsmaterial verfügt über einen Abschnitt namens Voraussetzungen, in dem Sie die Kriterien festlegen können. Zu Beginn sind keine Voraussetzungen definiert. Klicken Sie nun auf Voraussetzung hinzufügen. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, bei dem es mehrere Typen von Voraussetzungen gibt. Das erste Feld Aktivitätsabschluss ermöglicht dass Kursabschlussbedingungen als eine Voraussetzung definiert werden. Damit dieses Element aber überhaupt sichtbar ist, muss die Abschlussverfolgung im Kurs aktiviert sein. Wie dies zu konfigurieren ist, erfahren Sie im Videotutorial Kursabschlusskriterien setzen. Mit dem zweiten Feld, Datum, können Zugriffe bis zu oder ab einem bestimmten Datum verhindert werden. Hilfe des dritten Elements, Bewertung, kann eingestellt werden, dass eine Lernressource erst sichtbar wird, wenn bestimmte Bewertungen bei Aktivitäten erzielt wurden. Mit den Voraussetzungstypen Gruppe sowie Gruppierung kann festgelegt werden, dass nur Mitglieder der ausgewählten Gruppe bzw. Gruppierung Zugriff auf die Ressource bekommen. Das Feld IP-Adresse ermöglicht, dass nur von einem bestimmten IP-Adressbereich auf das Lernelement zugegriffen werden kann. Mit Nutzerprofil können Bedingungen definiert werden, die sich auf bestimmte persönliche Felder wie Vorname, Nachname, Matrikelnummer etc. beziehen. Das letzte Feld Zugriffsregeln erlaubt die logische Verknüpfung der anderen sieben Feldtypen. So können Lehrende komplexe Voraussetzungen mit den Operatoren UND bzw. ODER abbilden. Im vorliegenden Beispiel soll die Projektabgabe erst dann verfügbar werden, wenn beim Einstufungstest zumindest die Hälfte der Punkte erreicht wurde. Wählen Sie hierfür das Feld Bewertung aus. Es wurde eine Voraussetzung hinzugefügt, die wir nun konfigurieren müssen. Mit Hilfe des Dropdown-Feldes bei Bewertung wählen wir zunächst Einstufungstest aus. Anschließend aktivieren wir das Häkchen bei Muss größer sein und tragen den Wert 50 ein. Falls Sie ein Punkteintervall angeben möchten, befüllen Sie auch das Feld Muss weniger sein mit der gewünschten Obergrenze. Mit dem Augensymbol vor Teilnehmerin können Sie nun die Sichtbarkeit dieser Voraussetzung einstellen. Es gibt zwei Darstellungsformen. Das aktuelle Symbol legt fest, dass für Studierende, die diese Bedingung nicht erfüllen, die Aktivität ausgegraut und mit einem Sperrhinweis versehen wird. Ein durchgestrichenes Augensymbol bedeutet, dass die Aktivität komplett verborgen und auch kein Sperrhinweis angezeigt wird. Das Augensymbol bei Bewertung ermöglicht, dass bei Bedarf nur diese Bedingung ausgeblendet werden kann. Die Voraussetzung ist nun vollständig definiert. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Auf der Kursseite können Sie nun erkennen, dass die Voraussetzung der Aktivität hinzugefügt wurde. Die ausgegraute Projektabgabe wird mit einem entsprechenden Sperrhinweis angezeigt. Um nun die Voraussetzungen für das Zertifikat zu definieren, klicken Sie neben dem PDF-Dokument auf Bearbeiten und anschließend auf Einstellungen. Wiederum finden Sie die Einstellungsoptionen für die Voraussetzungen unten im entsprechenden Abschnitt. Wie zuvor, klicken Sie zunächst auf Voraussetzung hinzufügen. Als Typ wählen Sie nun Zugriffsregeln aus. Die zweite Voraussetzung des vorliegenden Beispiels besteht aus zwei Teilvoraussetzungen. Studierende müssen sowohl beim Einstufungstest als auch bei der Projektabgabe mehr als 95% erhalten haben, um das Zertifikat zu bekommen. Geben Sie nun die erste Bedingung ein, indem Sie innerhalb der Voraussetzungsliste auf Voraussetzung hinzufügen klicken. Wählen Sie nun wieder Bewertung aus. Legen Sie jetzt, wie schon gezeigt, die erste Teilvoraussetzung des Einstufungstests fest, indem Sie die Aktivität auswählen, das Kontrollkästchen aktivieren und den entsprechenden Wert eintragen. Definieren Sie nun das zweite Teilkriterium für die Projektabgabe. Gehen Sie dabei analog vor. Die Teilvoraussetzungen sind jetzt vollständig eingestellt und bereits mit dem logischen Operator UND verknüpft. Diesen können Sie gegebenenfalls mit Hilfe des Dropdown-Elements Alle ändern. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Auf der Kursseite können Sie wieder die Voraussetzungen der Aktivität erkennen. Wechseln wir nun zur Studierendenperspektive, kann man erkennen, dass der Student Max den Einstufungstest vollständig sieht. Da er diesen auch bestanden hat, sieht der Student auch die Projektabgabe vollständig. Das Zertifikat kann er zwar auch sehen, aber nicht öffnen, da er die Voraussetzungen noch nicht erfüllt hat. Abschließend sei noch betont, dass die Voraussetzungen nicht nur für alle Aktivitäten wie Tests oder Aufgaben, sondern auch für alle Arbeitsmaterialien wie Dokumente, Dateien, Textseiten oder Links definiert werden können.